Und es geht los! Maestro, Peter Pond, Maestro, Peter Pond, Maestro, Peter Pond, Peter -hi Pond! Ich die schon! mit dem Ganz ruhig mit dem Publikum, Daumen drücken. Ganz ruhig mit ganz ruhig mit ganz ruhig mit Was tue ich überhaupt? 10.000 CD Marketing. Das ist nicht die Welt. Was tue ich überhaupt? Macht ja nichts, wenn es nicht weiß. Wagen. Das, das ist nicht die Welt. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Macht ja nichts. machst nicht weiß, wo soll es sein? Der ist zu so lieb und gibt uns einen weiteren Buchstaben. Lass Essen wie scheiße, bitte. Das ist doch super. Der Rainer ist zu so lieb. Der Rainer ist zu so lieb und gibt uns 20.000 Lehmann. Bank, bank, bank, Kreuz. Wir können ihm das alle... Und noch ein Stück Lützer. Wie Manisch wieder an der Radewand. Ich hab's geahnt. Schauen Sie das. Ich kann's überhaupt nicht glauben. Wie Manisch wieder an der Radewand. Schauen Sie das. Nein. Macht schon ja nichts. Daumen drücken. Daumen drücken. Maestro. Maestro. Maestro. Wie der Wir suchen ein Glücksrad. Da, da, oh, ich höre die Mahren schon. Und bleib stehen, bleib stehen. Nein, wir sind nichts. Ein Feld neben dem Glücksrad. Ich hab's geahnt. Ja, ja, ja, ja. Ich höre die Mahren schon. Ein Feld neben dem Nordfuhl. Ich kann's überhaupt nicht uns jetzt an uns jetzt an das ist doch super super super, super. Sie uns jetzt an. Und jetzt an. für jeden 20.000 buchstaben super so soll es sein Sie uns ja, jetzt ja, an. ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ein Dopp, Dopp, Dopp, Doppel-Rest. Doppel Doppel Doppel Wir suchen einen Buchstaben. Das ist wie Scheiße, bitte. Und noch ein Stück. Oh. Der eine ist zu lieb. Nein. Doppel